Es können vom demütigen Künder Bekannte eines geistigen Kreises angesprochen werden, wohin er jedoch nicht geht, weil er von einigen inneren Menschen gemieden wird oder sich aus Zeitgründen nicht dorthin begeben kann. Besucht er einmal in einen kleinen geistigen Kreis, in dem ein medialer Mensch Botschaften weitergibt, kann es sein, dass der feinfühlige Künder die niedrige Schwingung aus der Mitteilung gleich unangenehm empfindet und daraus erkennt, dass es sich nicht um das Gotteswort handelt. Der Künder verspürt sofort im Inneren, ob das Wissen aus dem Unterbewusstsein geschöpft und ähnlich einer Gottesbotschaft weitergegeben wird. In einem kleinen geistigen Kreis oder auch woanders, wird er nie das Gotteswort ohne Rücksprache und Einverständnis aller aufnehmen, weil er immer die Souveränität und Freiheit des Gottesgesetzes beachtet. Ein demütiger Künder, der viel lieber im Hintergrund lebt, wird vom Gottesgeist des Öfteren gebeten, wichtige Hinweise an ihm bekannte gottverbundene Menschen anzubieten bzw. zu überbringen. Dies geschieht immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Durch diese persönlichen Gottesbotschaften könnte zum Beispiel ein wackeliger Künder im Voraus gewarnt werden, um wieder ins Gottesgesetz zurückzukehren oder ein befreundeter Mensch soll vor einem großen Fehler mit schmerzlichen Folgen gewarnt und bewahrt werden. Diese helfende, angebotene Maßnahme Gottes, ist eine Gesetzmäßigkeit des himmlischen barmherzigen und gütigen Lebens. Sie ist so wichtig, doch sie wird von einigen Kündern und intensiv gottverbundenen Menschen missverstanden, da sie glauben, Gott müsse direkt zu ihnen kommen und sich ihnen mitteilen und nur durch den Künder sich ihnen offenbaren den sie kennen und sogar verehren. Dies ist ihr Trugschluss und sie werden noch so lange daran glauben, bis sie diese einfache und logische Gesetzmäßigkeit der Gottesmitteilung endlich verstehen. Zu eurer Information, die Gottessprache könnte allen intensiv gottverbundenen Menschen in Gedankenbildern und Impulsen, über die weit gereinigte und hochschwingende Seele übermittelt werden. Doch dies kommt bei ihnen nur selten vor da sie täglich zu viele Gedanken wälzen die sie vom inneren Leben Gottes wegführen. Jedoch bei hochschwingenden Kündern kommt es vor, dass sie zur genaueren und schnelleren Information des Nachts und beim morgendlichen Erwachen plötzlich einige Sekundenbilder schauen, die weitgreifende Erklärungen vom Gottesgesetz beinhalten. Die Bilder mit tiefgreifenden Erklärungen des Gottesgeistes sind wahrlich eine Rarität bei den Kündern, weil fast keiner andauernd das Wort über einen längeren Zeitraum aufnimmt und es auch nicht lange über Stunden in der hohen Gottesgeistschwingung halten kann. Deshalb lobt der Gottesgeist diese Künder ab und zu und bedankt sich bei ihnen für diese wahrlich großartige Leistung. Doch dies schmeckt wiederum einigen gottverbundenen Menschen nicht die noch mit Lobesworten aus dem größten universellen Herzen ein persönliches Problem haben. Dies ist der Grund, dass sie immer wieder solche Aussagen des Gottesgeistes am liebsten überlesen wollen. Doch dies ist ihr Problem und nicht das des Künders. Er freut sich sehr über die höchsten Schwingungen Gottes im Offenbarungslicht und kommt niemals auf die Idee seine Person dadurch zu erheben weil er am liebsten bescheiden und demütig im Hintergrund lebt. Gefallene Künder und mediale Menschen, die unbewusst in Verbindung mit erdgebundenen Seelen aus dem Fall standen, konnten frühe Abrufungen aus der atmosphärischen Erdchronik empfangen, da sie die hohe Gottesschwingung nicht hatten. Ihre Bildermitteilungen erhielten sie von den Fallseelen, die sich im geistigen Bereich der Erde gut auskannten da sie früher den Planeten nach ihren Vorstellungen und Gesetzmäßigkeiten gestalteten. Sie wussten noch genau, wie die geistigen Schichten der atmosphärischen Erdchronik, irdischer Wissens- und Funktionsspeicher, zu finden sind und wie sie die Abrufungen vornehmen können. Sie wussten früher noch, dass verschiedene geistige Schichten von ihnen angelegt wurden, darin ihnen die Möglichkeit gegeben war, in die irdische Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft zu blicken. Dies ist ihnen heute nicht mehr möglich, weil sie zur Öffnung der atmosphärischen Schichten keine seelischen Energien mehr besitzen. Andererseits hat es die Jüngerschaft durch ihre Verwirklichung geschafft, um die atmosphärischen geistigen Schichten einen hochschwingenden Lichtring zu bilden, der den tief gefallenen Seelen nicht mehr erlaubt darin zukunftorientierte Bilder und Informationen zu weiteren negativen Aktivitäten abzurufen. Diese unsichtbare Maßnahme ist im Gesetz Gottes gewesen, weil die höher schwingenden Bewohner Jüngerschaft, der Erde es selbst mit göttlicher Hilfe einleiteten. Dies war auch im Heilsplan Gottes für die Jüngerschaft so vorgesehen, damit die tiefgefallenen, erdgebundenen Fallseelen keine Möglichkeit mehr haben sich Informationen ihrer früheren Planung zur Selbstzerstörung, ins Bewusstsein zurückzuholen. Aus den atmosphärischen Schichten würden sie sich sonst andere Möglichkeiten abrufen, die sie früher darin speicherten. Dies ist ihnen aber heute nicht mehr möglich, da die geistigen, atmosphärischen Chronikschichten für sie undurchdringbar wurden. Deshalb kann heute kein gefallener Künder, der Mitteilungen von dunklen Seelen bezieht, eine Zukunftsvision aus der atmosphärischen Chronik abrufen und der geistigen Menschheit anbieten. Es kann nur eine erfundene Erzählung sein, die sie wieder einmal verbreiten. Diese hat mit der Zukunft der Menschheit und allen Lebens nichts zu tun. Jedoch die erdgebundenen, niedrig schwingenden Seelen aus dem Fall gaben ihren Kündern ständig am Tag oder des Nachts direkt in die Gehirnzellen zukunftsorientierte Bilder und Mitteilungen ein. Die medialen Menschen wussten aber nicht genau, aus welcher Quelle sie kamen. Viele von ihnen glaubten, Gott hat sie dazu erwählt und sich ihnen mitgeteilt. Dies war er aber nicht. Er wird nie direkt in die Gehirnzellen solch einen unfreien, bedrängenden und ungesetzmäßigen Eingriff vornehmen. Weil er sich nur einer bereitwilligen Seele mitteilt, die ihm zuvor das Einverständnis zur Übermittlung der Gesetzesbilder und Informationen gab. Dabei helfen der Seele zwei Schutzwesen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die gottverbundenen Menschen und ihre Seelen beim Erdengang zu betreuen und zu helfen, falls sie es wünschen und für den Gottesgeist durch eine höhere Schwingung erreichbar sind. Ihre Hilfe und den Schutz bieten sie immer gerne an. Doch manchmal sehen sie den Menschen mit wehen Herzen an, da er sich außerhalb des ihm bekannten Gottesgesetzes aufhält. Die früheren Künder mit hoher Seelen und menschlichen Schwingung hatten es dagegen schwer, die Zukunftsbilder aus der Urzentralsonne, himmlischen geistigen Zenit, über ihre Seele richtig dreidimensional zu verstehen. Des öfteren deuteten sie die verschiedenen Bilder, die sie von der Seele beim Erwachen übermittelt bekamen. Falsch. Doch an darauf folgenden Tagen, falls sie sich nicht allzu sehr mit der falschen Deutung beschäftigten, bekamen sie von ihrer Seele korrigierende Hinweise. Einige von ihnen sahen die Erde im Voraus mit Wasser überflutet, doch konnten keine Zeitangabe erkennen, da Gott keine Zeitangaben macht. Nur die erdgebundenen Fallseelen gaben früher den medialen Menschen ihrer Wellenlänge, die Zukunftsübermittlungen aus der atmosphärischen Erdchronik erhielten, eine Zeitangabe. Sie verschob sich aber durch die schnelllebige Zeit und die veränderten Lebenssituationen der Menschen ständig. Die Zukunftsvisionen konnten sich nicht erfüllen, da die Menschheit zum Beispiel schon in einem Jahrzehnt ihre Wege verändert. Die abgerufene Zukunftsvision ist nur für den Augenblick gültig. Viele der Seher die Überseelen aus der atmosphärischen Erdchronik zukunftsweisende Bilder für die Menschheit erhielten, hatten ein großes geistiges und weltliches Wissen. Sie waren jedoch mehr auf die Welt, als zu Gott im Inneren Selbst ausgerichtet und deuteten deshalb die empfangenen Vorschaubilder der kommenden Zeit falsch. Sie beschrieben zwar die gesehenen Bilder, doch konnten mit den zukunftorientierten Maschinen, Bauwerken und Kleidungen der Menschen, die sie nur kurz eingeblendet sahen, nichts anfangen. Sie lagen deshalb daneben, weil ihre menschlichen Kenntnisse nur auf ihre Gegenwart gerichtet war. Auch die spätere neugierige Menschen, die gerne in die Zukunft blicken wollten und die früheren Sehermitteilungen über zukunftweisende Geschehnisse wieder zur Hand nahmen, konnten keine eindeutige Jahreszahl der Ereignisse entschlüsseln. Sie blieben ihnen bis zum heutigen Zeitpunkt ein Rätsel, weil sich von einem Augenblick zum anderen die Weltsituation durch bestimmte Vorkommnisse verändern kann, die vorher die atmosphärische Erdchronik noch nicht gespeichert hatte. Deshalb kamen nicht mehr zutreffende Zukunftsweisungen zustande. Der Gottesgeist bittet die zukunftsorientierten jedoch neugierigen Menschen keinen Wert auf angeblich prophetische Gottesüberlieferungen von früheren Sehern und Kündern zu legen. Damit umgehen sie die Gefahr, außerhalb der Gegenwart zu leben und sie bleiben von falschen Zukunftsvisionen verschont, die in ihnen eventuell Angst auslösen könnten. Die guten Künder der Vergangenheit sahen die Zukunftsbilder schon richtig, wussten jedoch nicht dass Gott ihnen diese über ihre Seele aus der Urzentralsonne, nur als Warnruf zur Umkehr übermittelte. Die Botschaftsbilder waren nur für gottverbundene Menschen bestimmt, die freiwillig daran interessiert waren, intensiver die ihnen bekannten Gottesgesetze zu verwirklichen. Jedoch die Künder glaubten irrtümlich, sie allen Menschen anbieten zu müssen, deshalb wurden sie später verlacht und verspottet. Doch diese Künder waren im weitesten Sinne gerecht und aufrichtig und versuchten täglich nach den ihnen bekannten Gottesgesetzen zu leben. Deshalb hatten sie eine hohe Seelenschwingung und auch die große Gnade, das innere Wort Gottes in sich hören zu können. Dies war und wird immer ein großer energetischer Gewinn und Segen für die Menschheit und ihre Seelen sein. Wahrlich, nur ein einziger Mensch in dauerhafter hoher Seelenschwingung? kann bereits die Erd- und Seelenschwingung der Menschen erheben. Dadurch könnte ein Polsprung verzögert oder sogar vermieden werden. Könnt ihr euch dies vorstellen, dann seid ihr im geistigen Leben wahrlich schon gut eingewiesen. Jesus Christus sprach seine Jüngerschaft mehrmals auf diese Gesetzmäßigkeit an, da er von der Innenschau die Gefahr genau wusste dass ein Pulssprung später wegen einer niedrigen Planetenschwingung stattfinden konnte. Er erklärte ihnen, wenn die gottverbundenen Menschen aus der Heilsplanmission immer mehr nachlassen die Gottesgesetze zu leben und die Lebensgewohnheiten der Menschen aus dem Fall annehmen, dass dann diese Gefahr besteht. Er sah die große Gefahr durch die niedrige Schwingung des Planeten auf die Menschheit zukommen der dadurch seine magnetische Stabilität verlieren würde. Werden die Magnetströme im Inneren der Erde instabil, können die beiden Pole plötzlich wanken und sich verändern. Was das für alles irdische Leben bedeutet, braucht euch der Gottesgeist nicht zu erklären. Zur ständigen guten Funktion der inneren Magnetströme, braucht der Erdkern Erdseele, eine bestimmte Energiemenge aus der geistigen Urzentralsonne. Sinkt nun aber die Menschheit in ihrer Schwingung, dann kann die energetische Versorgung aus der Urzentralsonne, zur Aufladung des geistigen atomaren Erdkerns mit neuen Kräften, nicht stattfinden. Sie wird durch die niedrige Gesamtschwingung der Menschen abgeblockt. Dies hat katastrophale Folgen auf die Magnetströme und die beiden Pole. Dies ist der wahre Grund, weshalb der Liebegeist durch aufrichtige intensiv gottverbundener Künder die Jüngerschaft vorwarnt, ihr Leben mehr ins Gottesgesetz zu stellen. Dies war und ist ihre übernommene Heilsplanaufgabe. Habt ihr sie schon vergessen? Der vorzeitige Polsprung kann jeden Augenblick auf der Erde geschehen, weil die heutige Jüngerschaft sich immer mehr von den Weltmenschen einschläfern lässt und dadurch die Erdschwingung ständig massiv sinkt. Ein vorzeitiger Polsprung war auf dem Planeten vom Gottesgeist nie vorgesehen, da er immer das Beste für seine Schöpfungswesen will. Es sollte eine langsame Umpolung und Reinigung der Erde stattfinden und vor allem sollten keine irdischen Bewohner mehr darauf leben. Dies missverstanden früher viele aus der Jüngerschaft. Gegenwärtig sehen einige sogar den bevorstehenden Reinigungsvorgang der Erde, als ein Strafgericht Gottes an. Sie liegen vollkommen daneben, weil der gütige und ständig barmherzige Gott seine geliebten Schöpfungswesen niemals straft und züchtigt, auch wenn sie die ihnen bekannten himmlischen Gesetze nicht leben wollen. Wer dies noch annimmt, der befindet sich wahrlich noch weit von der Liebe Gottes entfernt. Er empfindet noch die Strafe in der Welt als gerecht. Deshalb hat er das mildtätige Empfinden seines Herzens auf die Seite gestellt und glaubt irrtümlich, so wie er ungesetzmäßig denkt und lebt wäre auch Gott eingestellt. Dies veranlasst ihn anzunehmen, dass Gott durch einen Polsprung die Erde von bösen Menschen reinigt. Dies ist aber seine eigene falsche Annahme, die in keinem Verhältnis zum gütigen und milden Gesetz der himmlischen Wesen steht. Der Reinigungszustand der Erde sollte erst beim Abschluss des Eons einsetzen, in dem ihr lebt. Dieses ist fast beendet, doch eure schnelllebige Zeit hat den regulären Endzeitpunkt in Jahre nach hinten verschoben. Doch wie viele Jahre es bis zum Reinigungsvorgang, dem es werde sind, das kann euch der Gottesgeist nicht genau übermitteln, da es auf die Beschleunigung eurer Zeiteinheit ankommt. Bleibt sie aus der Sicht der Urzentralsonne bzw. gegenüber der kosmischen Äonenzeit weiter im beschleunigten Zustand, wird sich die Reinigung der Erde um viele Jahre verschieben. Die früheren Gestalter der Erde, benötigten zu ihrer seelischen Selbstzerstörung die Beschleunigung ihrer Lebenszeit. Die Schaffung der kosmischen Zeitbeschleunigung nur auf der Erde, sollte ihnen eine schnellere Seelenauflösung ermöglichen. Sie wussten, dass die Zeitbeschleunigung auf ihrem Planeten im Verhältnis zur kosmischen Uhr nur geschehen kann, wenn sie in kürzester Zeit massive Gesetzesverstöße begehen. Da sie schon vom göttlichen Leben getrennt waren, wussten sie, dass die beiden Urteilchen im Wesenskern ihrer Seele, durch Zunahme ihrer seelischen Belastungen immer weiter in der Schwingung bzw. auch in der Umlaufanzahl um den geistigen Kern abnehmen werden. Nimmt nun die Gesamtschwingung der menschlichen Seelen des Planeten ab, sollte durch die vorgesehene Speicherung in der atmosphärischen Erdchronik, die Umlaufgeschwindigkeit des Planeten um die eigene Achse und seine Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne zunehmen. Sinkt euer Planet in der Schwingung, dann benötigt euer Planetensystem mehr Energie. Durch die schnellere Drehzahl der Erde um ihre eigene Achse, beschleunigt sich in der Nacht auch die Aufladung der schlafenden Menschen. In einem verkürzten irdischen Tag und der Nacht, aus der kosmischen Empfindungswelt der himmlischen Wesen wahrgenommen und betrachtet, registriert ihr die Stundenanzahl unverändert auf euren Uhren. Die Verkürzung des Tages und der Nacht merkt ihr nicht bewusst, da ihr eingebunden in der irdischen Zeit lebt, verbraucht der Mensch weniger Energien. In einer verkürzten Nacht nimmt der Körper für die normale tägliche Funktion, hauptsächlich in den Augenblicken des Tiefschlafs, die größte Energiemenge aus dem genetischen Speicherzentrum, dem Unterbewusstsein, heraus. Daher ist eine kürzere Nacht, aus der Sicht der kosmischen Uhr, kein Problem. Doch des Menschen tägliche Arbeit und Pflichten, werden ihm zum unangenehmen Problem, weil er in der kosmisch kürzeren Zeiteinheit, zum Beispiel einer Stunde, viel schneller arbeiten muss um das gleiche Volumen an Arbeit zu leisten. Dies erzeugt bei den Menschen Stress und löst Angst um ihre Arbeitsstelle aus. Dieses aber ungesetzmäßige Verhalten kostet sie viele Energien, weil sie sich außerhalb des Harmonie- und Geduldgesetzes Gottes befinden. Dies bewirkt wiederum eine verminderte Schwingung der Erdbewohner und allen Lebens. Wer diese logische Gesetzmäßigkeit besser verstehen möchte, der sollte sich noch andere Botschaften dieses M7 Künders zur Ansicht nehmen. In ihnen ist die wirkende Zeitmaschine des menschlichen Lebens noch genauer geschildert. Dies zu eurer Information. Die Erde geht wahrlich mit riesigen Schritten dem Reinigungszustand entgegen. Ihr Menschen des Gottesgeistes nennt diese Zeit das es Werde. Dieser Name stammt aus Gottesbotschaften früherer Künder, die euch der Liebegeist zur Orientierung und Vorwarnung gab, damit ihr euer Leben langsam wieder auf das Gottesgesetz umstellt. Dies geschah zum Entsetzen des Gottesgeistes leider nicht, da ihr lieber anderen Interessen nachgehen wolltet, als euer Leben zu schützen und es für wichtig zu nehmen. Bitte wirkt gemeinsam durch eure erhöhte Schwingung gegen einen vorzeitigen Polsprung, den die früheren Künder und Seher vorausschauten und euch propizierten, weil Gott durch sie seine geliebten Töchter und Söhne zur Umkehr führen wollte. Ihr Menschen des Gottesgeistes bedenkt dies bitte, damit ihr euch durch eigene Schutzvorkehrungen in Sicherheit bringt, die nur mit der schrittweisen Verwirklichung der Gottesgesetze gewährleistet ist. Ihr Menschen mit offenem Herzen für das himmlische Leben, der Gottesgeist gibt euch viele Gesetzesschilderungen und beschreibt sie euch wiederholend aus verschiedenen Perspektiven. Sie sollen euch helfen, einen größeren Einblick in das himmlische Leben zu bekommen, das einmal euer war und wieder sein wird. Sie sollen euch zur Unterscheidung zwischen eurer weltlichen Lebensweise und unserer himmlischen nützlich sein. Aus den Erkenntnissen daraus, könnt ihr leichter umdenken und weitere geistige Schritte zu einem glücklichen, harmonischen und abwechslungsreichen himmlischen Leben tun, das hauptsächlich im Dualverbund gelebt wird. Euch begegnen viele irdische Gefahren, jedoch mit mehr geistigem Wissen, könnt ihr ihnen aus dem Wege gehen. Dies ist der Grund, weshalb der Gottesgeist euch immer wieder darauf hinweist und aus dem göttlichen Ernst über gerechte, demütige Künderwarnungen ausspricht. Leider bleiben nur wenige der Künder beständig in der Gottesgesetzverwirklichung. Sie werden später leichtsinnig und übersehen die unsichtbaren Gefahren, die aber den meisten aus dem Inneren von Gott bekannt sind. Vor gefallenen hochmütigen Kündern, die vor vielen gläubigen Menschen ihre Persönlichkeit und Redegewandtheit in Vorträgen und Seminaren noch gerne unter Beweis stellen wollen, warnt der Gottesgeist immer wieder. Bitte schaut nicht mehr auf einen gefallenen Künder, damit ihr von ihm und seinen beeinflussenden, arglistigen Seelenanhang nicht energetisch missbraucht werdet, die seine Person möglichst noch zu Lebzeiten auf einem vergoldeten Podest sehen möchten. Solch ein Mensch wird schon zu seiner Lebzeit persönlich hochgehoben, damit auch die Nachkommen erfahren sollen, dass es einen Propheten gab der Außergewöhnliches für Gott und die Menschheit leistete. Ein bescheidener Künder wird sich niemals persönlich in die große Menschenmenge wagen. Er weiß intuitiv genau, dass sein persönlicher Auftritt in der Öffentlichkeit vor einer größeren Menschenmenge, sein Untergang im inspirierten Gotteswort wäre. Niemals hat Gott einen Künder zu einem solchen Auftreten beauftragt. Dieser Aufruf stammt allein von Fallseelen die übergefallene Künder einem ebenso medialen Menschen, in einem kleinen geistigen Kreisweisungen gaben, das Gotteswort vor vielen Menschen möglichst weltweit direkt über Rundfunk und Fernsehen weiterzugeben. Die gottverbundenen Menschen sollen es weltweit hören, dass Christus angeblich durch sie ein Friedensreich oder einen Christusstaat gründen will. Dies verstößt gegen die Souveränität Gottes. Dies ordneten die meisten der Jüngerschaft Gottes falsch ein und wundern sich dann zum Abschluss ihrer Inkarnation, dass ihnen Unmengen an Seelenkräften fehlen. Diese ließen sie beim gefallenen, hochmütigen Künder und den arglistig, erdgebundenen Seelen, die mit dem Künder in energetischer Verbindung stehen. Diese erhalten sie anschließend im Jenseits nicht so schnell wieder weil die Urzentralsonne ihnen keine Kräfte so schnell zur weiteren seelischen Entwicklung beschaffen kann. Alles im kosmischen Sein ist auf Energie aufgebaut, habt ihr dieses Bewusstsein bereits in euch erschlossen um die Gesetzmäßigkeiten Gottes gut zu verstehen? Vor allem das himmlische Sparsamkeitsgesetz, dann kann euch nichts abhalten sich darin zu befinden. Dies wünscht euch der Gottesgeist über einen Lichtboten der himmlischen Dimensionen, der euch diesen Botschaftszusatz nach seinem Willen über einen Künder geben durfte. Das himmlische Energiegesetz ist sehr wichtig für die gottverbundene Menschheit. Die Energien Gottes fließen dem Künder über seine Seele deshalb so reichlich zur Aufnahme des Gotteswortes zu, weil er ständig bereit ist im Gottesgesetz zu leben. Seine weitgehend freie Seele ist begnadet über den großen Lichtwesenskern viele Energien Gottes aus der Urzentralsonne anzuziehen. Deshalb erhält sie mit ihrem Menschen eine große Menge an Energie für eine gottgewollte Botschaft, die für die innere Menschheit und ihr weiteres geistiges Leben wichtig ist. Eine große Menge an Energien steht allen aufrichtigen und demütigen Kündern zur Verfügung, damit die große geistige Unwissenheit über die energetischen Gesetzmäßigkeiten im Fall sein und besonders auf der Erde weniger wird. Sie ist wahrlich mitverantwortlich, dass eine energetische Not unter Menschen und Seelen herrscht. Die Nachrichtenübermittlung aus dem himmlischen Sein über weit gereifte Künder ist selten geworden, deshalb gibt der Gottesgeist jenen Menschen übermäßige Kräfte, die ernsthaft gewillt sind die Energien Gottes im täglichen Leben gesetzmäßig einzusetzen. Dies geschieht beim demütigen Künder dieser Botschaft. Seine Bereitschaft der Ganzheitsschöpfung zu helfen ist groß, deshalb versucht er alles daran zu setzen und zu riskieren. Dies ist vor allem ein Verdienst seiner Seele, die nicht aufgibt den Menschen zur Selbstüberwindung zu führen. Der Gottesgeist versucht ihr das nachts mit helfenden Ratschlägen beizustehen, wie sie ihren Menschen führen kann, mehr ins Gotteslicht zu kommen. Dieser Gotteskünder ist in den vergangenen Jahren unter Dauereinsatz gestanden, indem er Tag und Nacht die Gottesbotschaften schrieb, weshalb er körperlich etwas gezeichnet ist. Dies ist normal bei aufrichtigen Kündern, die ihre begnadete Aufgabe ernst nehmen und sie mit innerer Freude gut zu erfüllen versuchen. Doch nach vielen Jahren sehen sie ein, etwas kürzer treten müssen, weil sie beim Erlauschen der feinen Gottesimpulse und Aufnahme der angegliederten Bilder, ständig ihr Nervensystem enorm anspannen. Doch manchmal vergessen sie auch sich am Tage zu Gott ins Innere selbst zu begeben, um den ständig in ihnen fließenden Liebestrom wieder zu aktivieren. Dies können sie am Tage jederzeit frei tun, aber nur, wenn sie gut ausgerichtet mehr innerlich in der Verbindung mit Gott in der hohen Schwingung verblieben sind. Leider werden sie oft von weltlich bezogenen Menschen in Gespräche verwickelt, die anschließend schnell ihre hohe Seelenschwingung herabsetzen. Dies ist der Grund, der sie aus Selbstschutz von der Aufnahme des Gotteswortes abhält. Doch um die hohe Seelenschwingung der Vergangenheit zu halten, wäre es gut, fast regelmäßig täglich den inneren Liebestrom Gottes zu aktivieren. Nimmt der Mensch aus unterschiedlichen Gründen das Gotteswort für längere Zeit nicht auf, dazu hat er immer die Freiheit, dann ermahnt ihn seine weit entwickelte Seele sanft durch Impulse und versucht ihn wieder zur Gotteswortaufnahme hinzuführen. Doch dies ist nicht immer leicht für den Künder der noch viele andere wichtige persönliche Aufgaben zu bewältigen hat. Diese sind es, die ihn abhalten sich des Öftern im Gotteswort aufzuhalten. Auch das Nachlesen der Gottesbotschaften auf eventuell Hör- oder Schreibfehler kostet ihn viele Stunden des Tages. Ebenso eine harmonisch geführte Partnerschaft benötigt viel an Zeit, da er sie gesetzmäßig leben will. Ein Leben in Zweisamkeit ist zudem gut wichtig und gottgewollt für einen Künder, da er das Dualgesetz der himmlischen Wesen hier auf Erden ebenso leben sollte. Dies haben viele der Jünger und Jüngerinnen missverstanden, weil sie glaubten, ein vom Gottesgeist gerufener Mensch ist nicht imstande eine Partnerschaft einzugehen, da ihn seine verantwortungsvolle Künderaufgabe ganz vereinnahmt. Das ist nicht richtig von der Jüngerschaft Gottes gedeutet worden. Ein Künder das himmlische Dualgesetz auf Erden bereits leben sollte, ohne Wenn und Aber. Dies geschieht oft unter erschwerten Bedingungen, weil ein Künder als Mensch alles von sich abverlangen muss, damit er das erforderliche tägliche Leistungsspensum aufbringen kann und dabei weitgehend im Gottesgesetz verbleibt. Deshalb sitzt er oft bis tief in die Nacht und schreibt mühsam die Botschaftsmitteilungen auf die ihm der Gottesgeist unter seiner Kontrolle und Schutz in Gedankenbildern eingibt. Es sind zusammengesetzte einzelne, nur kurz eingeblendete Gedankenbildchen, die ein größeres Mosaikbild des inneren Lebens bilden. All diese sammelt seine Seele zusammen und gibt sie informativ dem menschlichen Gehirn weiter. Die Botschaftsmitteilung wird durch zwei reine himmlische Lichtwesen überwacht, die sich mit der göttlichen Inspiration gut auskennen da sie aus dem Inneren der Ich Bin-Gottheit dafür gut eingewiesen wurden. Sie verrichten ihre himmlische Aufgabe ebenso freiwillig wie der Künder. Jede Aufgabe im Fallsein übernehmen die himmlischen Wesen und auch für die Menschen und Seelen freiwillig. Deshalb können ebenso alle Menschen diese Botschaft als ein freies Angebot des Gottesgeistes sehen. Diese Gottesbotschaft mit vielen ausführlichen Erklärungen über das himmlische Leben und deren Gesetzmäßigkeiten, wird nur den Menschen des Gottesgeistes mit geöffneten Herzen nützlich sein, die eine Rückkehr ins Gottesreich anstreben. Alle gottlosen Menschen aus dem Fall werden sie nicht in die Hände nehmen wollen, weil ihre derzeitig niedrige Schwingung dafür nicht ausreicht und sie kein Interesse daran haben, über ihr Leben nachzudenken. Sie haben auch den Glauben an ein Weiterleben ihrer Seelen verloren, weil sie auf die Selbstzerstörung ausgerichtet sind. Solche Menschen lehnen jegliche Botschaften Gottes ab, da sie davon gelangweilt werden und ihre kostbare Zeit verlieren, um in der Welt noch etwas zu erleben, das ihnen Spaß macht. Die Gottesbotschaften sind nur für die Jüngerschaft Gottes gedacht. Sie sollten durch sie einen größeren Überblick ins innere Leben ihrer himmlischen Heimat erhalten und die verdrehten Gottesgesetze erkennen, die die Fallwesen im Laufe ihrer leidvollen Fallgeschichte nach Belieben veränderten. Dieses Wissen kann ihnen zum Selbstschutz sehr helfen, falls sie interessiert sind, sich in den Gottesschutz zu begeben. Anhand der Gesetzmäßigkeiten könnte sich ein innerer Wanderer ins himmlische Sein auch später im Jenseits daran ein wenig orientieren, da sie dem Sinn nach der Seele in Erinnerung bleiben. Wahrlich sie können einem gottzustrebenden Menschen ein Gewinn sein. In diese Botschaft nahm der Gottesgeist noch weitere tiefe Gesetzmäßigkeiten mit hinein, auf dass sie unvergesslich in den Seelen der Menschen bleiben, die sie freudig nachlesen. Der Gottesgeist wünscht sich, euch in einer gehobenen Seelenschwingung zu sehen. Diese könnt ihr erreichen, wenn ihr regelmäßig die Botschaften der Ich Bin-Liebetröpfchen Gottes lest. Sie geben euch den inneren Halt und auch mehr der Energien Gottes, weil in jedem Buchstaben und Wort die der Künder schrieb, eine hohe Schwingung beinhaltet ist. Eure Seele erhebt sich dadurch vorübergehend. So ihr freudig mit eurem Herzen liest und ihr erhaltet dann über euren höher schwingenden Seelenwesenskern mehr der Energien Gottes. Die Seele ruft über ihren Wesenskern die Kräfte nicht direkt aus der Urzentralsonne, der Ich Bin-Gottheit ab, sondern sie kommen aus dem Inneren Selbst, eurer seelischen Speicherzentrale der Gottesenergien, die sich in unmittelbarer Nähe eures Seelenwesenskerns befindet. Diese Energien aus dem Inneren Selbst werden euch deshalb vom Gottesgeist zugeführt, weil sie eurer Seele auf dem Weg ins tiefe Fallsein, vom Gottesgeist im Voraus zur Verfügung gestellt wurden. Sie sollten der Jüngerschaft Gottes helfen, gut durch die möglichen Gefahren des Fallseins zu kommen. Die Zusatzenergien wurden der Seele vom Gottesgeist gegeben, damit sie Energieengpässe gut übersteht, die vorübergehend körperliche Beschwerden hervorrufen. Dies kommt des öfteren bei gottverbundenen Menschen vor, weil sie ständig in der Gefahr leben, von nahestehenden, niedrig schwingenden Menschen energetisch ausgenutzt zu werden, da sie sich zusammen über längere Zeit in der energetischen Lichtaura aufhalten. Der massive Energieentzug kann von Berufskollegen guten Bekannten und besonders bei Familienangehörigen stattfinden, die entweder aus dem Fall stammen und noch gerne in der niedrigen Weltschwingung leben oder lauen gottverbundenen Menschen, die ihre Lebenskräfte täglich in einem Lebensreich übermäßig verschwenden und deshalb energielos sind. Dies wissen viele der Jüngerschaft nicht. Weil es aber für sie so wichtig ist, deshalb wiederholt der Gottesgeist den Gefahrenpunkt. In verschiedenen Gottesbotschaften findet der suchende gottverbundene Mensch die Erklärungen dafür, weshalb die Seelen und Menschen aus dem Fall immer wieder die Jüngerschaft Gottes als Zielscheibe ihrer geistigen Angriffe und ihres Energieentzugs sehen. Dies müsste nicht sein, wenn sie sich vor ihnen gut gerüstet, mit geistigem Wissen schützen würden. Durch ihre Unwissenheit kann solch ein großes Energiedefizit und Energieabfall bei der Jüngerschaft Gottes geschehen. Um sie aus dieser Unwissenheit ins bewusste Leben zu führen, versucht ihnen der Gottesgeist einige Gesetzmäßigkeiten vorzustellen, die ihnen noch unbekannt waren. Bisher hat kein kündender Mensch sie so deutlich hervorgebracht wie der Siege Künder der Jetztzeit. Wer sich weiter über die im unbekannten Gottesgesetze informieren möchte, der ist herzlich eingeladen die weiteren Gottesbotschaften durch den Künder zu lesen. Sie sollen verhindern, dass ihr ein Spielball der dunklen Kräfte seid. Überall warten auf euch unbekannte Gefahren, denen ihr besser aus dem Wege gehen solltet, wenn ihr euer Leben als Gottesgeschenk, zur weiteren geistigen Reife schätzt. Vor unsichtbaren Gefahren möchte euch der Gottesgeist auch im folgenden Botschaftsteil warnen. So ihr wollt. Beobachtet euch im eigenen Energiehaushalt, wenn ihr zum Beispiel eine Veranstaltung einer weltlichen oder religiösen Gruppe besucht. Habt ihr schon daran gedacht, dass ihr dort in der Aura eines sehr niedrig schwingenden Menschen sitzen könnt, der euch bereits von Anfang an die kostbaren Lebensenergien, eure von Gott gegebenen Tagesenergien, massiv entzieht? Alles Energetische läuft für euch unsichtbar ab. Deshalb rät euch der Gottesgeist, vorsichtig und wach in eurem Verhalten gegenüber weltlich eingestellten Menschen zu werden. Er warnt euch auch davor, den oft herzlich rührenden, etwas höher schwingenden religiösen Worten zu lauschen, die ein angeblich geistig erleuchteter Mensch vorträgt. Jener Künder der hochmütig lebt, befindet sich nicht mehr im Gottesgesetz und verliert deshalb das Gotteswort. Anschließend versucht er aus seinem Unterbewusstsein in dem noch die früheren hochschwingenden Gottesbotschaften gespeichert sind, persönlich die ihm bekannten Gottesgesetze zu lehren. Den Zuhörern werden dabei die Lebensenergien entzogen. Bitte wacht auf und bedenkt dies gut, wenn ihr einem gefallenen Künder, der dies nicht offen zugibt, weiter zuhört und ihn womöglich in den Himmel hebt. Bitte macht euch geistig nichts vor und seid selbstehrlich. Bitte geht den Gefahren des Energierendzugs aus dem Weg. Botschaften die aus dem Unterbewusstsein von gefallenen Kündern empfangen wurden, beinhalten manche Gefahrenquelle, die ihr meistens nicht erkennt, weil es unsichtbar stattfindet. Bei persönlich dominierenden, gefallenen Kündern, die Menschen angeblich für eine gute Sache eigenwillig führen versuchen, schalten sich erdgebundene Seelen dazu. Sie wollen ihre Ideen unbedingt in der Welt durchsetzen, deshalb bedrängen sie den ehemaligen Künder und dieser wiederum seine Anhänger. Seine Vorgaben sind, in der Welt unbedingt noch etwas für die Nachkommenschaft zu hinterlassen, damit sie gut leben können. Diese Idee und Lebenseinstellung ist nicht schlecht, doch wer auf der Welt noch etwas errichten möchte, der wird es schwer haben ins himmlische Sein Heim zu kehren, da seine Ausrichtung sich automatisch intensiver auf das grobstoffliche Leben bezieht. Wer die Gesetzmäßigkeit des Magnetismus kennt, der wird bei der Schilderung des Gottesgeistes erkennen, dass so eingestellte gutwillige Menschen wahrlich auf Sand bauen. Wer als Künder angeblich Botschaften empfängt, die beinhalten, ein äußeres Friedensreich zu gründen, dem rät der Gottesgeist sich schnellstens von seiner Künderaufgabe zu verabschieden, da er eine große Gefahr für diejenigen ist, die ihm Glauben schenken. Niemals gab Jesus von Nazareth seiner Jüngerschaft solch eine Mitteilung, die dann gottverbundene Menschen ausführen sollten. Diese Falschaussage stammt nur von Fallseelen, die ihrem Künder dies eingaben, damit die Jüngerschaft Gottes den geistigen Halt unter den Füßen verliert. Ihre übertriebenen äußeren Arbeiten und Bauwerke haben keinen Sinn, weil doch die Reinigung und Umgestaltung der Erde und des ganzen materiellen Sonnensystems kurz bevorsteht. In dieser Zeit wird außer den Elementen kein irdisches Leben geben. Wo sollen denn die Menschen leben, wenn der ganze Planet mit heißer Lava bedeckt ist und später mit Wasser abgekühlt wird? Dies geschah bereits mehrmals auf der Erde, weil sie sich durch Selbstreinigung immer wieder von den chaotisch lebenden Bewohnern erholen musste. Sollten angebliche Gottesbotschaften von einem äußeren Friedensreich in Umlauf sein, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Künder bereits ins Unterbewusstsein gefallen ist und sie von dort hervorholt. Sind in ihm Speicherungen aus dem Vorleben, um ein äußeres Friedensreich auf der Erde zu gründen? können diese auch aus gefälschten Bibelstellen stammen und somit ist Vorsicht für die nach höheren und umfangreicheren Wahrheiten suchenden Menschen geboten. Gott wollte nie ein veräußerlichtes Friedensreich und keine prunkvollen Bauwerke, damit er in ihnen gelobt und gepriesen wird. Es war auch niemals sein Wille, dass die Jüngerschaft ihre göttlichen Heilsplanenergien durch Missionieren verliert, um angeblich Ungläubige mit ihren verfälschten Lehren zu bekehren. Diese Ideen hatten die arglistigen erdgebundenen Fallseelen mit ihren menschlichen Anhang, um gut auf Kosten ihnen höriger Menschen erhoben leben zu können. Dies ist eine traurige Wahrheit. Aber auch, dass unendlich viele Menschen durch Falschaussagen gefallener, prophetischer Künder in der Vergangenheit irregeführt wurden. Dadurch entstanden Glaubenskämpfe und viele verloren ihr Leben. Darum prüft jede gelesene Botschaft, ob sie in hoher Schwingung ist und euch im Herzen anspricht oder nicht. Je nach eurem erschlossenen seelischen Bewusstsein sollt ihr den Gesamtsinn prüfen. Doch vergesst bitte dabei nie, euren menschlichen Intellekt beiseite zu stellen, den das Gottesgesetz niemals erschuf. Bitte prüft am Klang der Künderworte ob sie herzlich sind. So ihr dem Künder nahe steht und ihr es wollt, überzeugt euch bitte selbst von seiner Lebensweise. Lebt er demütig und bescheiden im Hintergrund, dann habt ihr mehr Vertrauen zum göttlichen Wort, das sich aus ihm offenbart. Entscheidet nach eurem inneren Gefühl selbst, ohne andere Menschen zu Rate zu ziehen, denn jeder hat ein anderes mehr oder weniger erschlossenes Bewusstsein, das sich wesentlich von eurem unterscheiden kann. Wenn ihr aber unsicher beim Prüfen eines Künders seid, bittet Gott um Hilfe, damit es euch gelingt richtig einzuschätzen. Wichtig ist, dass der Künder weitgehend das über ihn übermittelte himmlische Wissen lebt, oder ob es aufgesetzt und gekünstelt die Menschen um sich täuscht. Am Klang der Worte können nicht alle den falschen Propheten erkennen bzw. vom Echten unterscheiden weil er seine frühere Herzlichkeitsschwingung aus dem Unterbewusstsein hervorholen kann, obwohl er die Informationen bereits aus dem Unterbewusstsein schöpft. Dies beinhaltet auch himmlische Gesetzmäßigkeiten, doch meistens vermischt mit weltlichen Lebenseindrücken, die in keiner Weise der Realität der himmlischen Wesen entspricht, die unbegrenzt und frei leben. Sind in den Botschaften Einengungen des menschlichen Lebens zu erkennen? Dann lebt der Künder noch in einem Lebensbereich unfrei. Dieses Kriterium ist wichtig, weil wir himmlischen Wesen völlig frei und ungebunden unser Leben, ebenso in der Dualverbindung gestalten. Lehnt ein Künder diese Freiheit ab, dann ist Vorsicht geboten, weil er in der Kasteiung lebt oder sein früheres Denken und Leben noch nicht überwunden hat. Bitte prüft den Gesamtsinn einer Gottesoffenbarung aber niemals das einzelne Wort oder einige Sätze. Sie können vom Künder ab und zu bei der Aussprache oder beim Niederschreiben verdreht werden. Schon hängt ihr an einzelnen Worten, statt den Gesamtsinn einer Lichtbotschaft Gottes mit dem Herzen zu verstehen. Dies nur kurz zu eurer Erinnerung und Unterscheidungsgabe, denn wahrlich, noch heute sind viele unaufgeklärte, religiös eingestellte Menschen an ihre Bibeln und einzelne Wortaussagen gebunden. Im Anschluss an das irdische Leben im Jenseits besteht diese Bindung unverändert weiter, bis sie sich endlich vom falsch eingeordneten Bibelwissen und von einzelnen Wortpassagen befreit haben und geistig umdenken. Bis sie das himmlische Gesetz gut verstehen und leben können, vergehen oft Äonen jenseitiger Zeit. Bitte tut euch diesen Irrtum und das damit verbundene große seelische Leid nicht mehr an. Nun, ihr habt noch ein zusätzliches Thema zur göttlichen Botschaft aus dem Naturreich erhalten, da der Gottesgeist im Voraus weiß, sie wird im Anschluss von vielen Jünger und Jüngerinnen aufmerksam gelesen. Dieses Wissen um die göttlichen Gesetze des Naturreichs ist euch Menschen leider abhanden gekommen. Nur vereinzelt kommt es über Künder an die Oberfläche und erfreut viele Jünger und Jüngerinnen Christi. Das Naturreich könnte sich gottverbundenen Menschen kundtun, doch sie leben zu äußerlich und weltlich orientiert. Dies stoppt den feinen Gottesfluss im Menschen, der sich ihm von der Natur mitteilen möchte. Deshalb ist kaum ein Mensch in der Lage, die feinen Impulse der Natur in sich zu empfangen und entsprechend der Gesetzmäßigkeit zu deuten. Menschen die mit Tieren zusammenleben, haben durch die ständige Beobachtung deren Verhalten genau studiert, deshalb reagieren und handeln sie in bestimmten Situationen richtig, um ihnen schnelle Hilfe zukommen zu lassen falls sie kränklich sind, oder einen Futter- und Flüssigkeitsbedarf haben. Diese Kommunikation meint der Gottesgeist im Ich-bin-Liebe-Wort nicht, weil das aus der Tierbeobachtung Stammende Wissen den Menschen aus seinem Unter- und Oberbewusstsein so steuert, dem Tier beizustehen. Die feinen Impulse eines Tieres sind von der Gehirnmasse dreidimensional nicht richtig zu verstehen, ebenso nicht die der Pflanzenwelt und des Minerals, weil die Empfindungswelt des Menschen nicht frei von Nebengeräuschen ist. Der Mensch denkt ständig etwas, deshalb verdrängt er sein seelisches Bewusstsein. Dies könnte, falls es frei ist in den Seelenpartikeln, die Impulse zum Beispiel eines Tieres ohne weiteres richtig deuten. Doch wer von euch Menschen, die ihr Gott in euren Herzen sucht, ist in der Lage sich ganztägig still in Gedanken zu verhalten. Es sind nur wenige Menschen in der Lage, ein Tier? eine Pflanze oder einen Stein im seelischen Bewusstsein informativ aufzunehmen. Dies ist eine Seltenheit unter den Menschen, so ähnlich, wie wenn ihr eine Nähnadel im großen Heuhaufen zu finden beabsichtigt. Deshalb hat es für den Gottesgeist eine große Bedeutung, wenn er aufrichtige Künder findet, die sich ständig bemühen, ein Leben nach den ihnen bekannten Gottesgesetzen zu leben. Auch sie haben irgendwo menschliche Fehler und Schwächen. Doch ein weitgereifter gereifter Künder wird versuchen, sie mit Gottes Hilfe aufzuspüren. Hat er sie wieder einmal erkannt, dann beginnt für ihn meistens eine Leidenszeit, weil er sich dem Gottesgesetz stellen möchte, doch von außen locken ihn Gegebenheiten, die auf ihn einzusprechen versuchen. Ist er stark geworden durch die eigene Verwirklichung? kann er durch die seelische Befreiung eines Fehlers bald die nächsthöhere seelisch-menschliche Bewusstseinsstufe betreten, die ihm neue und eventuell unangenehme Herausforderungen stellt, weil der Widersacher Gottes nicht schläft und versucht, seine höhere Lichtintensität zu vermindern. Er bemüht sich, einen Künder ständig aus der Reserve zu locken, damit es bald fällt. Hat der Künder sich durchschaut und begeht er nicht noch einmal den gleichen Fehler, den er aus Unwissenheit und Ahnungslosigkeit machte, weil ein wankelmütiger Mensch ihn zu diesem Fehler herausforderte, dann geht er schnurgerade weiter ins Gotteslicht. Er schaut nicht hinter sich, was ihm die Welt an Besonderheiten noch alles bietet, die für die Weltlinge zum Beispiel Kostbarkeiten sind und starke Anziehung auf sie ausüben. So weitgehend stabil leben die Künder, die sich dem Gottesgesetz weiter öffnen wollen, weil sie erkannten, dass die Gottesführung über die Seele der beste Schutz für sie ist. In diesem Schutz fühlen sie sich wohl und geborgen und vertrauen weiter auf Gott, auch wenn wieder einmal dunkle Wolken auftauchen sollten die sie traurig stimmen, weil sie von Menschen hintergangen wurden, die ihnen etwas vorgaben und sie später im Stich ließen. Auch dies geht bei ihnen vorbei, weil sie genau wissen, Gott lässt kein Gotteswesen und keinen Menschen in Stich. Sie wissen genau, sie werden von ihm weitergeführt, bis zum Beispiel endlich der Mensch an ihrer Seite lebt, der zu ihnen im Bewusstsein passt. Diese Führung ist bei den Gotteskündern und vielen inneren Menschen der Fall, die ernsthaft den inneren Weg zu Gott freiwillig und aus Überzeugung sowie Herzensliebe zu ihm gewählt haben. Sie leben vorübergehend einsam und allein, weil sie vom ungleichen Partner entweder verlassen wurden oder wegen ständiger äußerer Unruhe und Disharmonie sowie großer Schwierigkeiten in der Verständigung, die wegen des unterschiedlichen seelischen Bewusstseinsstands und der unterschiedlichen Lebensabsichten entstehen, sich gezwungen sehen, ihn zu verlassen. Diesen ungleichen und disharmonischen Zustand bald zu verlassen ist auch für die Künder der Gotteswille, damit sie ungestört ihre verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen können. Das Gleiche gilt für die gottverbundenen Menschen, die in ihrer geistigen Entwicklung nicht stehen bleiben wollen. Haben sie keinen Partner an ihrer Seite, dann sollten sie, um im Gesetz der himmlischen Dualehe zu leben, Gott um Führung und Weisung bitten, damit sie nicht alleine bleiben. Gelingt es nicht beim ersten Mal in eine herzliche Beziehung zu kommen, da jeder Mensch dazu den freien Willen hat, sich gleichschwingend zu verbinden oder nicht, dann geben sie trotzdem die Hoffnung auf eine zärtliche und herzliche Zweisamkeit weiterhin nicht auf. Es kommt schon bei der Jüngerschaft vor, dass ihre weit entwickelten Seelen bei den schönen menschlichen Begegnungen einen inneren Gleichklang verspüren und sich deshalb eine tiefere Herzensbeziehung wünschen. Doch viele menschliche Bindungen und mangelndes Gottvertrauen lassen sie nicht zustande kommen. Aus einer misslungenen Beziehungsabsicht erkennen sie bei sich neue Fehleraspekte und bitten Gott um Verzeihung, weil sie in einem Bereich des Gottesgesetzes daneben lagen. Diese Erkenntnis bringt sie seelisch und menschlich deutlich weiter, weil sie zum Beispiel in der früheren Freundschaft oder Partnerschaft einen Aspekt übersehen haben um Gesetzmaßig zu leben. Diesen korrigieren sie zuerst gedanklich, um es bei der nächsten Beziehung besser zu machen. Dabei können weitere Gedankenbilder aus der Vergangenheit, aus den Seelenhüllen und dem Unterbewusstsein kommen und einen inneren Menschen auf dem Weg der Selbsterkenntnis und der seelischen Befreiung eventuell vorübergehend traurig oder aggressiv stimmen, da er sich seinen Fehler nicht verzeihen kann. Dies geschieht weil er früher leichtfertig ohne Übersicht im Gottesgesetz lebte und Menschen durch seine Fehlhaltung seelische Schmerzen zufügte. Diese Gedankenbilder steuern ihn, so dass er entweder wieder wie früher handelt, oder aber sich nun dem Wissen des ihm bekannten Gottesgesetzes nähert. Hat er sich für die herzlichen Eigenschaften des himmlischen Lebens entschieden, das heißt Güte, Verständnis, Geduld. Mildtätigkeit und Einfühlungsvermögen gegenüber einem Menschen zu leben, dann wächst er zuerst seelisch, da er durch eine Veränderung seine früheren Verletzungen gegen das himmlische Gesetz wieder wiedergutmachte. Er bittet Christus im Ich Bin nicht nur um Vergebung, sondern auch darum, ihm mit seiner Kraft beizustehen, damit er in einer ähnlichen Situation stark ist, um gesetzmäßig zu handeln. Dies ist eigentlich der innere Weg zu Gottes Höhen. Welchen kennt ihr? So einfach hättet ihr den inneren Weg zu Gott nicht vermutet, weil euch trügerische Menschen einen Weg anbieten, der im Schwierigkeitsgrad nicht zu überbieten ist. Sie heucheln sich selbst etwas vor und glauben, etwas besonders zu sein, zum Beispiel ein Künder mit viel geistigem Wissen. Da er ins eigene Unterbewusstsein gefallen ist, versucht er die Menschen persönlich zu belehren. Kommt er gut bei geistig orientierten Menschen an, dann gründet er ein Werk, das den Menschen helfen sollte, mit ihren Seelen schneller ins himmlische Sein zu kommen. Er täuscht in seinen öffentlichen Auftritten die Demut und lehrt die ihm bereits bekannten Gesetzmäßigkeiten aus dem Verstand. Dies ist wieder das Gottesgesetz. Dies jedoch interessiert ihn nicht, weil er nun als früherer guter Künder bei seinen Anhängern ansehen genießt. Wer ihn steuert, das kann ein geistig gut orientierter Mensch mit beständiger Gottverbundenheit und Verwirklichung der ihm bekannten Gottesgesetze erahnen. So geht es einem Menschen, der seine Ziele zu hoch gesteckt hat und abhebt, weil er meint, Gott habe ihm eine besondere Heilsplanaufgabe übertragen, die er unbedingt auf Kosten anderer Menschen erfüllen muss. Seinen Leichtsinn und Irrtum wird er schmerzlich mit seiner Seele erleben, denn im Jenseits kommen seine Anhänger und verlangen die verlorenen und entzogenen Energien zurück, die sie ihm aus Unwissenheit Woche für Woche, Jahr für Jahr überlassen haben. Das Fazit des Ganzen aus der Sicht des Gottesgeistes ist, dass der ehemalige Künder ihnen keine Energien zurückgeben kann, weil er sie den Trügerischen, niedrig schwingenden Fallseelen überlassen hat, die sie sofort in ihre weltliche Denk- und Lebensrichtung bei ihresgleichen einsetzten, natürlich nicht nach dem himmlischen Gesetz. Dieses Beispiel wiederholt sich ständig bei der Jüngerschaft, weil sie die Künder hochheben und ihnen ihre kostbaren Lebensenergien überlassen. Könnt ihr euch vorstellen? dass ein guter Künder unter Ausschluss der Öffentlichkeit lebt und die besten Botschaften in der Gesetzestiefe nach dem Gotteswillen hervorbringt, die es für die innere Menschheit je gab. Nun denkt bitte nach, was ihr in eurem Denken falsch gemacht habt, das einen Menschen hochhebt, der als Künder einmal gut war, jedoch sich das Recht nahm und noch nimmt, eigenwillige Vorstellungen anzubieten, die den inneren Menschen verhelfen sollten, Gott näher zu kommen. Ihr Menschen guten Willens – diese ermahnenden, warnenden und ernsten Worte des Gottesgeistes waren deshalb in dieser Botschaft im Nachhinein angeklungen, weil so viele gottverbundene Menschen sich Gefahren aussetzen, die sie nicht gleich erkennen. Deshalb ist der Gottesgeist dankbar, wenn es einen Künder gibt, der beständig das innere Wort aufnimmt, ohne auf dem inneren Weg zu Gottes Höhen stehen zu bleiben. Dies ist eine Seltenheit und verdient ein Liebeswort in dieser Botschaft. Doch dies ist alles, denn sonst würde der Gottesgeist sein eigenes Gesetz brechen, das keine Gotteswesen und keine Menschen hervorhebt. Dies war auch bei Jesu Christi Leben so, weil er als geistiger Mitregent der Schöpfung persönlich nicht mehr und weniger galt und im himmlischen Sein und bei den Menschen auf der Erde gilt als alle anderen Schöpfungswesen. Dies verwechseln die meisten der gottverbundenen Menschen, weil sie sich von den hochmütigen Menschen blenden ließen, die gerne so leben und deshalb Jesus Christus ihr Lebensprinzip zusprachen, dass er in keiner Weise mit seiner Jüngerschaft lebte. Dieses Märchen ist bereits fast über 2000 Jahre im Umlauf, ohne dass ihr Menschen guten Willens dies durch Überdenken bemerkt habt. So ist es. Wenn ein Mensch den Schriftgelehrten und Pharisieren fast alles glaubt und zum Schluss mit ihnen in die Grube der Umnachtung und Unwissenheit fällt. Deshalb achtet auf euch, denn jeder ist selbst verantwortlich für sein Leben. Der Gottesgeist kehrt zurück zu den Menschen mit der Gabe, die feinen Impulse des Naturreiches zu empfangen bzw. wahrzunehmen. Bei jeder Gotteseinsprache sind meistens zwei himmlische Lichtboten anwesend, die sich rührend um den Künder kümmern. Sie helfen, die Gehirnströme vor Einflüsterungen der engstirnigen Seelen zu schützen, die böswillig ihr Unwesen im Unsichtbaren um die Menschen treiben. Sie können nicht einsprechen, weil der Künder den göttlichen Beistand und Schutz erbeten hat und nach einem intensiven Herzensgebet viel höher schwingt als die erdgebundenen Seelen. Er bittet ständig um Erleuchtung seiner Seele und um die Kräfte aus dem reinen Sein, damit er ungehindert den Gottesstrom empfangen kann. Dies ist ohne Gottes Schutz ein riskantes Unternehmen, wenn ein Mensch auf eigene Faust zum Beispiel die Liebesprache einer Blume empfangen möchte. Er wird sofort von den böswilligen Fallwesen angesteuert die sich in ihm melden und geben sich als die Blume aus, die zu ihm spricht. Später merken die neugierigen Menschen, mit dem Wissensdrang das göttliche Leben zu verstehen, jedoch ohne Vorkenntnisse über das innere Wort Gottes, dass zu ihnen ständig jemand spricht, der sich als sein Schutzwesen ausgibt, aber dies tatsächlich nicht ist. Die unverbesserlichen Fallseelen sprechen einfach in den offenen Menschen ein, der gerne geistige Botschaften empfangen will, ohne daran zu denken, Gott dabei demütig um seinen Willen. Schutz und Erleuchtung zu bitten. Dann ist aber noch lange nicht gesagt, dass er vom Gottesgeist eine Botschaft empfängt und geschützt werden kann, wenn er vorher seelisch und menschlich die hohe Schwingung zum Empfang des inneren Wortes Gottes nicht hatte, weil er mehr auf die weltliche Schwingung ausgerichtet war. Dies nützen die trügerisch eingestellten Fallseelen sofort aus und umgarnen den noch unwissenden Menschen der von den Gottesgesetzen und den Fallgesetzen kaum etwas weiß. Dass das Fallgesetz vom himmlischen Gesetz wesentlich abweicht kann er nicht wissen, weil nur wenige Gesetzmäßigkeiten davon im Umlauf sind. Die gefallenen Gotteswesen schufen sich ihre Wunschwelt auf bestimmte Zeit. Dies ist ihre Welt. Deshalb greift der Gottesgeist nicht in ihren Bereich ein und wird ungesetzmäßig handeln oder gewaltsam einen Menschen versuchen zu befreien, wenn er von böswilligen Seelen massiv beeinflusst wird. Ruft er Gott nicht um Hilfe an, weil er viel lieber ohne ihn leben möchte, wie sollte angesichts des freien Willens jedes einzelnen Wesens, ihm da der Gottesgeist mit Schutz beistehen können? Es besteht für uns reine Gotteswesen keine Möglichkeit ihn zu schützen, da wir den freien Willen jedes einzelnen Menschen ständig beachten. So ist unser Leben im himmlischen Gesetz beschlossen. Die schöne Form unserer Lichtkörper besteht aus Trillionen Gesetzespartikeln, geistigen Atomen, die wir von unseren geliebten Schöpfungseltern aus ihrer Weisheit und Herzensliebe für die Ewigkeit erbten. Unser himmlisches Gesetz beinhaltet ewiglich die absolute Freiheit. Unser Freiheitsgesetz, das wir als Information in den Geistpartikeln tragen, erlaubt keine Fremdeinmischung anderer göttlicher Wesen in unser unabhängiges Leben. Jegliche Fremdeinmischung anderer Wesen wird sofort abgeblockt. Wir haben dazu die Kraft. Ihr jedoch lebt in einer sehr niedrigen Schwingung, deshalb ist es euch nicht möglich, euch gegen Angriffe der dunklen Fallseelen zu schützen. Sie greifen ohne euch zu fragen, einfach in eure energetische Seelenaura ein und bemächtigen sich euer. Sie geben euch ihre Vorstellungen ein und ihr könnt dagegen nichts machen. Dies geschieht solange, bis ihr aus Überzeugung im freien Willen bereit seid, euch täglich auf Gott und unser himmlisches Gesetz auszurichten. Dann befindet ihr euch in hoher Seelenschwingung. Euer Schutzgeist muss in dem Moment weichen, in dem ihr gegensätzlich zu denken anfängt. Dann ist es uns nach dem göttlichen Gesetz nicht mehr möglich, euch im verdunkelten Zustand eurer Seelenaura mit unserer großen Lichtkraft zu umhüllen bzw. einen Schutzring um euch zu bilden, damit ihr sicher vor Angriffen der finsteren Seelen seid.